Ich habe hier zwei identische Getränkedosen und wenn ich die diese schiefe Ebene runterrollen lasse, dann kommen die erwartungsgemäß gleichzeitig unten an. Jetzt schüttle ich die eine Dose kräftig. Und wenn wir sie jetzt rollen lassen, dann kommt die geschüttelte später unten an. Warum? Zu Beginn haben beide Dosen nur Lageenergie, am Ende haben beide Dosen nur kinetische Energie. Die kinetische Energie setzt sich zusammen aus Translationsenergie und Rotationsenergie. Je größer der Anteil der Translationsenergie ist, desto schneller ist die Dose unten. In der ungeschüttelten Dose wird der Inhalt kaum in Rotation versetzt, dadurch haben wir viel Translationsenergie. In der geschüttelten Dose entsteht ein fester Schaum, der mit in Rotation versetzt wird. Da die Gesamtenergie erhalten ist, haben wir in der geschüttelten Dose mehr Rotations- und weniger Translationsenergie. Damit ist die geschüttelte Dose langsamer.